zurück heute zur vierten einheit heute wollen wir uns dem oberen bereich widmen heute Schulternackenbereich. bereich das heißt jeder der mit Schulter-Nacken was zu tun hat mal so verspannung hat fast jeder kann heute sehr davon profitieren wir beginnen mit ein bisschen warm machen das heißt wir kreisen einmal die schultern Kann direkt mitmachen ein bisschen hoch und ein bisschen runter nach hinten kreisen der kopf ist aufrecht genau Meistens kommen diese Schulter-Nacken-Probleme einfach daher, weil wir viel in der Sitzhaltung sind. Das heißt, die Schultern sind vorgezogen, immer schon eine beschissene Haltung oftmals. Das heißt, wir wollen jetzt auch mal aktiv hochziehen, da wo die Schultern eh ganz oft sind. Viele laufen mit so hochgezogenen Schultern schon durch den Tag, merken das gar nicht mehr. Oft, wenn ich die Leute mal antippe und sage, lass mal los, dann auf einmal, ups, sinken die Schultern runter. Und genau deswegen gehen wir jetzt mal. In die Extremen rein, das heißt mal ganz hoch, ganz runter, um den Unterschied zu merken zwischen Anspannung und Entspannung. Das Prinzip kennt ihr vielleicht von der progressiven Muskelrelaxation nach Jakobsen. Da ist es genauso, man spannt den Muskel mal komplett an und lässt danach wieder los. Wenn man es nur jetzt nicht ganz so intensiv erstmal. Ihr könnt gerne die Arme hinzunehmen, öffnet euch. Der Atem fließt mit. Einatmen hoch. Ausatmen rund. Noch drei. Zwei. Ein letzter. Nochmal nach oben. Weiter öffnen. Anlassen. Sehr schön. Dazu werden wir jetzt die nächste Übung nutzen, um auch die Nackenmuskulatur mal ein bisschen wieder aufzudehnen. Dazu bringt ihr den Kopf auf eine Seite, könnt hier am Kopf leicht unterstützen, wenn ihr mögt und hier die Schulter wird tief gezogen. Auch da wieder Ausgleichsbewegung zu diesem Angespannten hin zu dem Entspannten nach unten. Ihr werdet hier die Dehnung verspüren die schultern können endlich mal wieder loslassen auch das wird trainiert, dieses Loslassen. Und man spricht ja auch davon, dass man etwas schultern muss, dass man Last auf den Schultern verspürt. Und genau das soll uns jetzt ein Ausgleich wieder bieten. Mir ist die Last von den Schultern gefallen, genau sagt man ja auch. Alles das spielt rein. Immer als Orientierung bei einer Dehnungsübung 12 bis 15 Atemzüge. In dem Fall könnt ihr euch ein bisschen an mir jetzt orientieren, weil wir es da ja zusammen machen. Wenn ihr es alleine macht, wie gesagt, 12 bis 15 ruhige Atemzüge. Noch zwei. Noch einer. Sehr gut. Wechseln die Seite, kurz nochmal locker, kurz den Kopf ein bisschen durchbewegen, andere Seite. Ihr könnt gerne auch zur Unterstützung, es noch ein bisschen zu intensivieren, hier in die freie Hand ein Gewicht hinzunehmen. Das kann eine Hantel sein, es kann aber auch irgendwie ein Sixer Bier sein, irgendwas, was ein bisschen was wiegt, sodass automatisch die Schulter so ein bisschen nach unten gezogen wird. Es sollte nicht zu schwer sein, dass es jetzt eine Anstrengung ist. Aber so, dass schon ein bisschen Zug ausgeübt wird. Ihr könnt auch euer Kind dranhängen. <lacht> auch das wird ein bisschen was wiegen. <lacht> Tiefe Atmung. Wenn ihr es schafft, gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Schulter noch tiefer, Kopf vielleicht noch ein bisschen weiter rüberziehen. Na, wie weit könnt ihr das schon machen? Im Spiegel könnt ihr das verfolgen. Kommt ihr soweit wie ich, kommt ihr vielleicht weiter oder erstmal noch nicht so weit? Schaut es euch mal an. Letzten zwei Atemzüge. Einer noch. Wir lösen das Ganze auf und bewegen wieder uns durch die Wirbelsäule, die Halswirbelsäule allgemein jetzt kurz mal durchbewegen, mal in alle Richtungen. Früher war das verpönt. Man sagte, das Gelenk ist nicht dazu ausgelegt, zu kreisen. Man hat gesagt, tut das nicht. Ich sage, ja, tut das. Unser Kopf kann das, unser Gelenk kann das. Ich mache mal vor. Das Kinn geht runter, das heißt, das Kinn richtig runterziehen. Dann zur Seite, nach oben. Und zur anderen Seite runter. Es wird viele geben bei den es sind Geräusche zu verspürt im Gelenk, das ist okay, das ist nichts Schlimmes. Ihr macht das ja auch langsam, große Bewegung. wir gehen in jeden Winkel mal wieder rein. Warum machen wir das? Wir brauchen ja Schmierung in jedem Winkel, dass ihr auch im Alltag überall den Kopf drehen könnt. Zum Beispiel beim Autofahren müsst ihr ja in der Lage sein, den Kopf weit zur Seite zu drehen. Den Schulterblick zu machen oder auch beim Fahrradfahren oder sonst wie. Andere Richtung, das heißt, wir drehen mal andersrum. Andersrum hier lang. Und ihr werdet so ein, zwei Stellen merken, die vielleicht am Anfang ein bisschen unangenehm sind, dann sind andere wiederum sehr angenehm, aber das Gefühl hat, ah ja, das brauche ich. Deswegen geht überall rein. Ihr könnt auch gerne mal aufstellen, bleiben, mal in einer Richtung bleiben, wenn ihr das Gefühl habt, das braucht ihr. Gerne drin bleiben, wie bei den Dehnungen wieder reinatmen. Das zweite, was wir jetzt machen, ist ganz klar und gezielt auf die Brustwirbelsäule. Weil die meisten Probleme im Hals kommen gar nicht aus dem Hals oder aus dem Nackenbereich, sondern aus der Brustwirbelsäule. Das ist deutlich zentraler. Dazu nehmt ihr die Hände hier zusammen, Brustwirbelsäule aufrichten und dann lehnt ihr euch zurück. Ihr könnt das Zurücklehnen auch erstmal lassen, könnt nur die Arme ziehen, ist auch okay. Das Zurücklehnen hilft eurem Rücken nochmal. Die ganze vordere Kette wird wieder aufgespannt und der Rücken kann sich entspannen, auch wenn es währenddessen anstrengend ist. Atmen. Schulterblätter werden zusammengeführt. Und atmen. Den Po leicht anspannen dabei, dass ihr wieder hier ein bisschen Spannung habt. Der gibt euch Sicherheit im Stand. Ganzer Fuß ist aufgestellt. Letzten vier, 3, 2, 1. Mit Bauchspannung wieder vorkommen. Uff. Durchatmen, ausschütteln, locker. Das war anstrengend bestimmt. Deswegen habt ihr euch ein kurzes Päuschen dann auch verdient. Warum haben wir die Übung eben gemacht mit dem Arm nach hinten? Weil das wieder ein Ausgleich ist zu der. Haltung hier, die Arme sind immer vorne, alles was wir machen ist immer vorne ausgelegt. Am PC, Essen zubereiten, Lenkrad, alles ist vorne. Aber wir müssen auch mal nach hinten kommen. Das ist der Ausgleich, den ihr braucht und den eure Muskeln brauchen. Das nächste, was wir machen werden, ist eine sehr, sehr schöne Übung. Wir verbinden den Buckel mit dem Aufrichten. Ich mache es gerade mal vor, von der Seite. Ihr nehmt die Hände zusammen. Schiebt euch hier richtig in den Buckel rein. Ihr dürft es. Ja, Buckel ist nichts Schlimmes. Wir gehen extra mal rein in die Extremen. Den Kopf auch ein bisschen einfallen lassen. Und dann werdet ihr danach rudern. Wir bleiben aber erstmal drin. Gerne mal so ein bisschen aushängen. Fühlt sich meistens auch ganz gut an. Und machen. Gerne könnt ihr das auch an einem tx band machen. Da könnt ihr euch mal so richtig reinhängen. Die Vorrichtung seht ihr da oben. Hängt normalerweise, ich habe es jetzt mal abgehängt, damit ihr mich besser seht. Richtig rund machen, hinten rausdrücken und wir lösen das Ganze mal auf. So, und jetzt machen wir so eine dynamischen Variante in einer Aufrichtung. Das heißt, wir gehen hier rein in den Buckel und dann einatmen, zieh die Schulterblätter zurück und machen wieder. Aufrichten, ihr seht es, Wirbel für Wirbel, Kopf wird auch nach hinten genommen. Auch nochmal von vorne, einatmen, ausatmen. Wir machen noch fünf. Schulterblätter zusammen. Stolze Haltung. Vier. Drei noch. Letzten zwei. Und einer noch. Ausatmen, locker, Arme ausschütteln. So, was, was machen wir da eigentlich? Wir richten unsere Brustwirbelsäule wieder auf, also unsere gesamte Wirbelsäule, aber auch die Brustwirbelsäule, da den Fokus drauf. Und wir haben eine sehr positiv belegte Bewegung, dieses Ranziehen. Man kann sich eigentlich noch gut fühlen dabei. Und so wird auch die letzte Übung, die wir machen, jetzt im Liegen sein. Wenn ihr euch hingelegt habt, dann wunderbar, können wir starten. Wir legen uns so hin auf den Rücken. Die Arme sind erstmal an der Seite. Wir werden eine Wellenatmung machen. Das heißt, wir werden hier den Atem von oben nach unten führen. Zu Beginn erstmal die Hand auf den Bauch, dass ihr erstmal hier den Fokus habt. Erstmal nur tief in den Bauch ein- und ausatmen. Durch die Nase ein, der Bauch kommt hoch durch den Mund, ausatmen. Erstmal da ein bisschen Zeit nehmen, dass wir den Fokus auf die Bauchatmung bekommen. Das ist eine sehr, sehr entspannende Atmung. So, und jetzt werden wir das verbinden mit dem Zwerchfell. Das heißt, wir werden wieder einatmen in den Bauch. Dabei kommt der Bauch nach oben. Dann atme ich nicht mehr ein, aber ziehe hier über das Zwerchfell den Atem quasi nach oben. Das mache so eine Bewegung wie als würde ich mich erschrecken, dieses Das macht hier im Prinzip nur länger gezogen. Und ohne das, sondern einfach nur die Bewegung. Hier reinziehen in die Rippen. Dann schiebt es wieder runter. Der Bauch kommt wieder raus und dann wieder Ausatmen. Ich mache es nochmal vor. Ich die Nase ein. Jetzt hochziehen. Ausatmen. Nochmal, mal, den Bauch ein. Bauch ausstrecken. Ja, streckt ruhig mal euren Bauch raus. Ist nicht schlimm. Alter, ich mir den Bauch oft so ein, das ist total unnötig. Letzten drei, ihr macht mit. Und ihr merkt vielleicht, dass das Zwerchfeld immer so ein bisschen lockerer wird, das gar nicht mehr so schwer fällt hochzuziehen. noch draus lassen lange ausatmen man nennt es Wellenatmung weil hier wie gesagt wie so eine Welle der Atem fließt auch ähm, das verteilt wird sehr sehr angenehm werdet ihr merken und kann euch hier wieder insgesamt Freiraum geben im gesamten Rumpfbereich Könnt ihr gerne auch ähm, außerhalb mal wieder ausprobieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir sehen uns schon beim nächsten Mal. Ciao, ciao.